Du bist das erste Mal dabei beim oder? Ja, richtig. Ja, Aber ich habe mich schon ein bisschen vertraut gemacht in der Vergangenheit. Ich weiß ungefähr glaube ich, das Konzept von dir. und äh, ich habe schon ein paar Unterlagen und Videos angeschaut, dass also ich bin nicht ganz neu. Ich kenne es ein bisschen, ja. ja ist gut. Super. Also dann, äh, was ich im Prinzip mache, ich verwende unser System, um meine eigenen Aktienkäufe zu machen, Aktienverkäufe zu machen. Und ähm, ich habe jetzt angefangen, das eigentlich immer über ähm, die Videos zu dokumentieren, damit das den Leuten hilft äh, zu verstehen, äh, wie man äh, die Ränge anwenden kann. Ja. Es ist also nicht so, dass äh, die Ränge im Prinzip a und o sind, oder? und man muss dann nicht mehr denken, sondern es braucht immer eine Interpretation, auch von einem Rang, so wie wir rechnet. Wie weit willst du, äh, dass ich vielleicht da eine Einführung mache zu der Theo, zu der, zum Konzept? Hast du eine konkrete Frage? Wie soll man vorgehen? Ja, also, vielleicht die konkreten Fragen, die ich habe, haben natürlich zusammen mit meiner aktuellen oder unserer aktuellen Situation. Wir stehen eigentlich relativ kurz vor der Pensionierung, also Zeitraum von irgendwie 12 bis 24 Monaten. Okay. Dann gibt es gewisse Abklärungen auch bereits getroffen. Und sag mal, die konkreteste Frage ist eigentlich die: Inwiefern. Siehst schon den Unterschied zwischen einem Konzept, das zum Beispiel das VZ anbietet, mit der Option, dass man dort eigentlich ein Mandat geben kann im VZ, oder so das Konzept von zwei Welten vom Wellershof und das Ganze verglichen jetzt mit dem mit Team-Approach? Ähm, also, das sind ja drei verschiedene Approaches, also die sich im Angebot unterscheidet. Also, VZ ist ein Bietet an, dass sie das Vermögen verwaltet für dich, indem sie dafür eine, eine Kommission bekommen. Äh, wie sie denn das verwaltet, tut man miteinander abmachen. Man macht eine Strategie und dann äh, tun die aufgrund von dieser Strategie festlegen, welche Aktien man kaufen sollte. Bei äh, WLRSOF, bei zwei, ähm, äh, ist es so, dass sie nicht die Vermögensverwaltung für dich übernehmen, sondern dir helfen, dem Vermögensverwalter, ja. ihr zum Beispiel die VZ auszuwählen. Und dann schauen, wie gut macht es der Vermögensverwalter Das ist dann der Beitrag von zwei. Beide helfen bei der Planung, auch, also bei der Erarbeitung von der Strategie für dieses Vermögen. Das macht sowohl zwei wie auch der VZ unabhängig von den anderen Mandaten, die dann laufend sind. Und bei uns ist es so, dass wir ähm, äh, die Dokumentation, was es braucht, um zu planen und Strategie festzulegen, Uh, online tünend. Uh, ich kann auch gerne uh, konkret in einer Situation bei einer Anlagestrategie beraten. Das ist ja außerhalb vom regulierten Bereich. Wenn es aber dann um die Umsetzung geht, uh, überlässt mir alles am Nutzer selber. Also wir würden nicht dir eine Empfehlung machen, was du jetzt für Aktien sollst kaufen oder verkaufen in einer bestimmten Situation. Sondern das einzige, was ich mache, ich zeige, was ich kaufe und verkaufe. Das ist aber kein fällig das ist nur im Prinzip eine Orientierung, was ich mache. Ja. Also es sind drei komplett äh, verschiedene Sachen: zwei ist nur ein Vermögensplaner, vielleicht noch Controller, VZ ist ein Vermögensverwalter und wir sind primär ein Informationsanbieter. Okay. Also das heißt, äh, der größte. Äh die geforderte Selbstständigkeit wäre eigentlich, wenn man es mit dir würde machen. Du kannst einem Tipps geben und beraten, und alles andere würde ich selber machen. Ja, genau. Ich habe auch vermögende äh, Kunden schon, haben, die mich ab und zu getroffen haben, äh, um diskutieren, was sie jetzt sollen machen mit den Aktien. Aber in, dem, in den meisten Fällen will ich mich dort sehr stark zurückhalten, auch bezüglich Empfehlungen. Das macht zwei übrigens auch. Zwei gibt auch keine Empfehlungen raus. In den meisten Fällen hört das nach zwei, drei Mal auf, weil dann versteht man meine Philosophie, oder? weil man hat es an verschiedenen Fällen angeschaut und man tut sie dann im Prinzip selber weiter Ja. Also das ist, äh, ist wirklich ganz ein anderes. Es ist im Prinzip eine Vermögensverwaltung, ohne dass das Vermögen verwaltet wird, oder? Ja. ja. Es ist wirklich die Idee, uh, Tools in die Hand zu geben vom Anleger, die helfen, die Vermögensverwaltung selber zu machen. Und wo der Anleger eher dort anführt, das vernünftig zu machen, langfristig. Ja. ja. Also aus dem Grund tue ich jetzt zum Beispiel auch keine Momentum-Informationen oder wo man, wo man im Prinzip wo behauptet, Momentum behauptet immer, es ist gerade ein guter Augenblick, weil die Aktien sind gerade mehr gefallen, als sie in der Vergangenheit gestiegen sind oder was immer. Und dann muss dem Momentum vom Aktienkurs eine Anlageempfehlung ableiten. Und das ist etwas, was sehr kurzfristig ist. Und ich deshalb gar nicht in das System aufgenommen habe. Mhm, mhm. Und, und eben von den Kosten her, denke ich, unterscheidet sich es natürlich schon auch. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, im VZ-Reitreppen wir irgendwie von einem Prozentsatz vom Gesamtvolumen, mhm. wo dann äh, Kosten resultiert. Und in deinen Videos äh, machst du immer den Vergleich, dass man eigentlich eben die Kosten, jetzt primär, eben, wenn man es mit der Hausbanken macht, dass man die Kosten. Oder dass man mit den anfallenden Kosten ganz schöne Autos kaufen könnte. Ja, genau. So kann man es auch formulieren. oder muss ja auch den Leuten eindringlich machen. Es ist in der Regel ein kleiner Prozentbetrag. Oder? Vielleicht 0,5%, vielleicht 1% im schlimmsten Fall. Bei einem günstigen Anbieter, bei einem teuren Anbieter kann es natürlich auch 2-3% sein. Aber bei einem günstigen Anbieter ist es zwischen 0,5% und 1% eine grössere Ordnung. Und dann denkt man ja, das ist ja nichts und vergisst dabei, dass man das Prozent 20 bis 30 Mal zahlt, oder? Ja, genau. Das Jahr zahlt man es von neuem. Ja. Und wenn man das alles zusammenzählt, dann nachher ist es dann eben doch ein großer Prozentsatz und am Schluss fehlen einem dann 20 bis 30 Prozent. Ja, ja. Das kann, auch 100, das kann auch 50 Prozent sein. Und wenn du natürlich eine Million sparst, und 50 Prozent dir fehlt, oder? Äh, dann ist das viel Geld. Das wäre ja. ein Kassenfall. Oder? Aber ja. was wären ja. der 20% von einer Million ist es immer noch 200'000 Franken. Ja. Ja. Und Selbst Leute, die wenig sparen, wo ja. vielleicht einmal auf 200'000 kommen, nach 20 Jahren sparen, das gibt es auch. Auch dort tut dann natürlich 20% sehr weh. Das sind ja. 200'000 Franken und wenn man nur 200'000 Franken hat, zum Zeitpunkt, wo man sich pensionieren lässt, dann ist das, äh, muss man wirklich jeden Franken umdrehen. Oh, ja. Und darum empfehle ich eigentlich, ich empfehle, das selber zu machen, um die Kosten zu sparen, einerseits. Andererseits aber auch, da ich nicht daran glaube, dass äh, die das wirklich besser können machen als man das selber machen kann, dass man ein paar wenige Regeln verfolgt. also ja. der, der VZ zum Beispiel empfiehlt dir meistens als einfachste Variante, einen Indexfonds zu kaufen. Und wenn ein VZ ein Indexfonds empfiehlt, dann kann man auch ganz so gut äh, einfach da die Aktien kaufen. Da muss man ja nichts wissen. Ja. Ein Indexfonds ist ja auch blind in jede Aktie investieren. Das kann man auch privat. Für das muss man kein Vermögensverwaltungsfee zahlen. Genau. Ja. Und, sobald, ja, und sobald dann die, die Vermögensverwalter weggehen von so etwas Einfachem, relativ äh, Replizierendem vom Markt, bewegen sie sich auf ein sehr glattes Eis. Das habe ich auch mehrere. Videos dann dargestellt, dass sie einen massiven Interessenkonflikt haben, wirklich für dieses Geld auch gut zu sorgen. Aha. Also ich glaube, wenn man halt die Selbstverantwortung übernimmt, dann kann man auf der einen Seite kann man sicher äh, potenziell Geld sparen, auf der anderen Seite ist es äh, ja, für mich immer der Frage, eben, wie stark ich und kann ich mich überhaupt involvieren und wie wichtig ist halt eben, auch, dass man äh, ja ruhig kann schlafen kann und, und, und so Faktoren, oder, wo eigentlich praktisch auch ist, ja, ist es gleich besser, wenn man jemanden hat, der einem das macht. Also. Ja, das ruhig Schlafen, das ist wichtig, Hans, ist eigentlich ein ruhiges Schlafen in Ignorance. Also wenn du dich mit dem Thema befasst, dann kannst du nicht ruhiger schlafen, wenn du das Geld jemand anderem gibst, als wenn du es selber verwaltest, im Gegenteil. Also wenn du dich super damit befasst, musst du davon ausgehen, dass es dir schlechter wird, wenn du das Geld einem professionellen Anleger gibst. Mhm. Da gibt es verschiedene Gründe. Also einen ist ganz offensichtlich. Der professionelle Anleger kann dir nicht etwas Konträres empfehlen zu der allgemeinen Meinung. Er muss dir eigentlich das empfehlen, was sowieso schon alle gut finden. Ja, ja. Weil er, meist, weil er eben auch zu 50% falsch liegt und wenn er das nicht machen will, hat er relativ relativ schnelles Problem. Weil dann kommst du auf ihn zu und sagst, du hast mir etwas Konträrtes empfohlen, jetzt ist es schief gegangen oder was bist denn du für ein Anlageberater? Mhm. Wenn es schief geht, dann hat dir etwas empfohlen, was alle empfohlen haben, wie zum Beispiel jetzt Google kaufen, heutzutage, oder? Dann kannst du nicht wirklich zurückgehen äh, zu ihm und einen Vorwurf machen, weil er kann immer sagen, ja, aber ich bin nicht der Einzige, alle anderen haben das auch gekauft. Das heißt, wenn du das Geld einem Profi gehst, dann hast du eine viel größere Gefahr, dass du, dass, dass du einen Verlust erleidest aus dem Herdenverhalten der Profis. na ah, ja. ja, also das ist meine Meinung. Rein, ist rein analytisch, also respektiv gedacht, ist auch beweisbar übrigens. Also Ökonomen haben das ja wie mal nachgewiesen, dass das so ist. Ähm, und aus diesem Grund bin ich eigentlich der Meinung, kann man nicht wirklich tief besser schlafen, sondern man, man ist einfach ignorant der Tatsache gegenüber und schlaft vielleicht deshalb ruhiger. Aha, aha. Was es dann aber viel gibt, wenn du das dann wirklich eine Zeit lang machst, dass du dann irgendwann früher oder später massiv enttäuscht wirst und dann halt doch wieder eine andere Lösung musst suchen musst. Ja, ja. Eben also meine bisherigen Erfahrungen mit dem VZ sind in dem Sinne eben auch ein bisschen gemischt. Also ich habe mir eigentlich am Anfang, wo wir jetzt da äh, eingestiegen sind in die erste Phase der ganzen Planung, äh, habe ich mir auch erhofft, dass es eigentlich viel mehr äh, zugeschnitten ist auf, auf unsere persönliche Situation. Aber wenn ich dann die Dokumentationen anschaue, habe ich den Eindruck, dass es äh, so, ja, noch noch nicht 80% ist es eine Wiederverwendung von, von Textbausteinen, die ganz minim angepasst werden und äh, schlussendlich, eigentlich, wenn ich den Titel lese, das könnte ich auch oder habe ich bereits schon gelesen in verschiedenen anderen äh, Ratgeber, Bücher und so weiter und insofern bin ich nicht eigentlich hundertprozentig überzeugt, dass sich das wirklich äh, lohnt. Und wenn es dann eben ähnlich wäre in dem Bereich der Anlageberatung, dann ähm, muss man auch gleich sagen, wenn man von 1,25% Kommission redet, dann nachher ist das relativ viel Geld eigentlich. Auch. Eben, es ist relativ viel Geld und ich muss dir ganz ehrlich sagen, der VZ darf dir nicht etwas anderes empfehlen, als was er andere, an anderen empfiehlt, weil er hat sofort Haftungsprobleme hat. Ja. Also er, er darf das gar nicht. Also er darf dir eigentlich nur das empfehlen, was man typischerweise jemandem empfiehlt, wo jetzt der kurz vor der Pension steht. Und er darf dir genau das ins Portfolio inerlegen, wo sowieso auch schon an ein anderes Portfolio geleitet wird. Mhm. Es ist für mich schwer begründbar, äh, dass Sie ein Value added haben, wo über die Administrationstätigkeit hinausgeht. Also es ist ein gewisser Administrationsaufwand natürlich, die Portfolio, die Aktien zu kaufen. Aber dass man mehr Geld verlangt, und 1,25% ist natürlich viel, oder? wenn du 100 100'000 Franken sind, das ist schon 1'250 Franken, ja. für das äh, kaufen sie, äh, vielleicht, machen sie vielleicht 10 Trades, vielleicht am Anfang im ersten Jahr ein bisschen mehr, aber in, in den nächsten Jahren machen sie vielleicht höchstens 5 Trades, also wenig. Ja. Oder? Und für das kommen sie 1'250 Franken rüber, Da muss man sich überlegen, ob das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag ist ungünstig. Mhm. Mhm. <lacht> Jetzt aber sag mal eben zurück zu die Dienstleistungen. Was, äh, was sind eigentlich, das habe ich noch nicht ganz verstanden, was wären effektiv denn Kosten, wenn man jetzt deine die Dienstleistungen würde in, in Anspruch nehmen Ja, grundsätzlich äh, keine Kosten. Ich tue einfach Daten anbieten. Ich versuche es jetzt so zu machen, dass ähm, äh, man die Daten früher überkommt, wenn man etwas zahlt. Also, wir haben so ein Abo, 12 Franken 90 kostet. Und äh, dann hat man die Daten heute eine Woche früher und vielleicht tun äh, ich das ausweiten auf etwa vier Wochen früher. Das bin ich noch nicht so sicher. Das bin ich noch nicht überlegen. Mhm. Und äh, ich rechtfertige das da damit, dass ähm, ich auch wirklich keinen Aufwand habe. Also, es ist ähnlich wie ein Zeitungsabo. Es ist ähnlich wie ein Zeitungsabo und ich muss einfach schauen, dass ich mit diesen. Äh, ausgabe kann äh, der Betrieb von der Rechnungsleistung, die wir aufgebaut haben, sicherstellen. Mhm. Und darum habe ich der tiefen Preispunkt. Natürlich, wenn du mit mir persönlich redest und ein persönliches Gespräch willst, dann musst du einfach meine Zeit zahlen. Ja. Und ähm, das, das biete ich an, aber das ist nicht wirklich mein Interesse. Also ich bin nicht ein Berater, sondern ich biete das jetzt vor allem an, am Anfang. Ja. Äh, wo es einfach darum geht, auch Leuten das Know-how zu vermitteln. Oder? Und irgendwann einmal will ich dann, dass das Know-how von anderen Leuten vermittelt wird. Ja, ja. Aber meine Idee ist eigentlich die, dass wir auf dem, äh, auf dem Internet äh, die Daten zur Verfügung stellen, wo ich der Meinung bin, braucht man, um ein vernünftiges, langfristig orientiertes Portfolio zusammenzustellen. Mhm. Das fängt jetzt an bei den Finanzkennzahlen. da bin ich der Meinung, das muss man einfach hier oder? Und äh, die Finanzkennzahlen tun ich so darstellen, dass sie möglichst einfach verdaubar sind, nämlich eben als Rang von 0 bis 100. Was man viel, viel schwieriger beurteilen kann und ich deshalb auch nicht darstelle, ist, ob sich die Öffentlichkeit in dieser Firma irrt. Also, wenn eine Firma bei uns zum Beispiel einen guten Value hat, relativ günstig ist im Vergleich zu so anderen Firmen, dann kann das gerechtfertigt sein, wenn der Firma das in Zukunft ganz schlecht gehen wird. Und es wäre nicht gerechtfertigt, wenn man davon ausgehen muss, dass dieser Firma in Zukunft etwa gleich geht wie der anderen, typischerweise. Also diese Einschätzung von der Zukunft, die, die mache ich überhaupt nicht, weil da bin ich der Meinung, das ist, äh, ist eine individuelle Meinung, wo, man, äh, wo der Markt schon die Meinung hat, was die Zukunft ist von dieser Firma, ist, dem der Preis festgelegt worden ist Und wo ich weiß, dass äh, der Preis äh, aus, aus, aus äh, äh, systematischen Überlegungen vermutlich die vernünftigste Annahme sind. Und dass man sich wirklich muss gut überlegen muss, dass sich da der Markt irrt. Äh, und dann hat man aber eine konträre Meinung. Und wenn es eine konträre Meinung ist, kann ich sie nicht darlegen. Aber ich tue immer zeigen, wo ich, das können wir auch heute machen, ich kann das zeigen jetzt äh, nachher gerade anschließend, äh, wo ich der Meinung bin, der Markt irrt sich komplett und da gibt es eine gute Gründe dafür. Und ich glaube, das hilft einem wirklich, dann auch die richtige Aktie zu auszuwählen und sogar eher ein bisschen mehr zu verdienen, als wenn man rein passiv anlegt. Mhm. Das, zweite also, das ist vielleicht eine Beurteilung jeweils äh, per aktuellem Stand, also die, die Faktoren, die man jetzt hat, ohne dass man probiert, äh, zukünftige Aussichten zu bewerten, ist das richtig? Also was ich also. nenne, ist aktueller Stand und mache das transparent. Und der aktuelle Stand spiegelt immer auch eine Erwartung für die Zukunft. Also das, du musst, der Aktienpreis, der, Aktienpreis der Börse ist ja nicht ein objektives Kriterium, wie viel die Firma wert ist, sondern es ist eine Einschätzung von der Zukunft von dieser Firma. Ja, ja. Und wenn wir jetzt merken, der Aktienpreis ist im Vergleich zu, zu Firmen, die gleich gross sind oder in der gleichen Branche sind, eher hoch, dann bedeutet das, dass der Markt eine Einschätzung hat, dass dieser Firma in Zukunft besser gehen wird. Vielleicht ein gutes Beispiel ist da Tesla, oder? wo man eigentlich muss sagen, das ist wahrscheinlich eine Projizierung der erhofften Zukunft äh, im Vergleich zum aktuellen Stand. Wo man eigentlich muss sagen, aktuell ist die Firma wahrscheinlich sicher nicht so viel wert, wie der Aktienpreis ist. Genau. Und da habe ich jetzt gerade lustigerweise dazu ein Blog gemacht, das wo nächste Woche veröffentlicht wird wo ich äh, diskutiere, ob die Zukunftserwartungen von Tesla noch realistisch sind. Mhm. Ich kümmere mich überhaupt nicht um den gegenwärtigen Stand. Ich finde die Firma ist eine sensationelle Firma. Ich kann selber einen Tesla seit fünf Jahren. Also ich bin ein Fan von Tesla. Aber trotzdem muss der Preis, der heute der Börse bezahlt wird für die Aktien. Man kauft ja nicht das Auto, man kauft die Aktien oder? Ja. für die Investition muss die, der Preis von deren Aktie muss widerspiegeln, was Tesla langfristig kann erwirtschaften. Aha. Und äh, das tun ich ein bisschen ins Verhältnis äh, zu Toyota, äh, zweitgrößte Firma weltweit und dann aber auch zu der Volkswagen und zu den anderen paar kleineren, aber immer noch grossen Firmen, Daimler, BMW und General Motors und zeigen eigentlich, dass also ich bin eigentlich der Meinung, äh, das ist kein ist, äh, dass die Erwartungen sind jenseits von Gut und Böse, wo in ja. der Marktpreis drin sind. Ja. Und das ist genau die Überlegung, die du machen musst. Oder du musst ja. eigentlich bei jeder Aktie überlegen: gibt es jetzt Aktien, wo äh, der Erwartungen vermutlich zu tief sind? Das heißt, der Preis von der Firma zu tief ist. Und dann, wenn man dort investiert, kann man erwarten, dass das irgendwann einmal korrigiert wird, wenn man sieht, dass man da zu pessimistisch war. Also wenn, wenn eine Mehrheit von Marktteilnehmern gesehen, dass das zu pessimistisch war. Mhm, mhm. Ja. Ich kann das schnell zeigen, ich mache das schnell, ich tue mal mein Screen share, ich habe das nämlich gerade lustig gewiss, zu dem, Thema ich heute aufgearbeitet. Äh, Siehst du das Screen vor dir? Ja. Ja. Also das ist jetzt eine, eine Watchliste bei uns auf dem System, heißt New Ideas für mich. Und ich habe da ein paar Firmen rausgenommen, die einen sehr hohen Value-Rang haben. Ein guter Value-Rang heisst, da kommst sehr viel Substanz über, also sehr viel Umsatz, sehr viel Gewinn, sehr viele Mitarbeiter für wenig Geld. Mhm. Wenn das der Fall ist, heisst das, dass diese Firma es in der Zukunft schlecht geht. Wieso wäre das nicht gerechtfertigt? Also die müsste sich irgendwie nach unten bewegen, oder? Wieso kommt das nicht so billig über? Ja. Und dann jetzt ein paar Firmen, äh, ich habe es jetzt sortiert nach Value, man kann es nicht sortieren nach Branchen, sie sind ein bisschen durcheinander, ich habe jetzt ein paar Firmen herausgenommen, die ich jetzt gefunden habe, das ist alles wirklich schwer zu argumentieren. Also Hewlett Packard zum Beispiel, ich fange doch an jetzt mit, mit den Autos, wie so, wir gerade vor diskutiert haben. Also Volkswagen hat den höchsten Value-Rang, das heißt Volkswagen ist am günstigsten im Vergleich zur Größe, die sie heute haben. BMW ist fast am gleichen Ort, Daimler ist ein bisschen besser, oder, aber immer noch äh, also unter dem Schnitt der Autohersteller. Mhm. Und ich muss jetzt sagen, oder, dass die deutschen Autohersteller sollten unterdurchschnittlich, oder, 67, 50 wäre durchschnittlich, unterdurchschnittlich performen in Zukunft gegenüber allen Autoherstellern weltweit. BMW stark unterdurchschnittlich, Volkswagen auch stark unterdurchschnittlich. Ich nicht eine da Frage dazu, also einfach von der Interpretation von dem Begriff Value. Ich habe jetzt immer gemeint, umso höher der Wert für Value, umso besser. Aber das ist eigentlich ganz das Umgekehrte. Umso also besser zum Investieren, weil du wollst ja billige Firmen investieren, nicht in die teure. Ja. Oder? Also es ist, es ist so gemacht, dass du es richtig interpretierst. Je höher, desto mehr Value. Aber das heißt nicht, dass sie dann mehr kostet. He? Also es ist okay. Value versteht sich immer als... Ähm, äh, value ist immer äh, die Frage, wie viel Wert kommt der Investor über Okay. Also ich und da unten jetzt äh, beim value RAM. Ja. Value draufklicken, dann ha haben wir... Äh, ein eine Definition von der Value Investment Strategie. Mhm. Also das ist auf der Webseite verlinkt, oder? Und dann machst okay. du was die Überlegung ist, wie auch die Value äh, Kennzahl berechnet wird. Das ist alles da im Detail aufgeführt worden. Mhm. Mhm. Und unten dran hast du dann auch einen Link zu den anderen Kennzahlen, wo man Ja, ja, okay. Ja, also Value heisst, da kommst du viel über für wenig Geld. Ja. Das ist, ist ein guter Value, oder? Wenn du den Ausverkauf gehst, gehst und du siehst ein Hemd, und äh, das ist günstig, dann sagst du super Value. Okay. Und äh, so ist es auch da aufgestellt. Und da bin ich jetzt zum Beispiel der Meinung, ähm, ich habe das Gefühl, die Firmen werden unterschätzt. Ich kann bereits BMW-Aktien, also darum kaufe ich die jetzt nicht. Ich bin der Meinung, die Elektromobilität, die so ein bisschen die Story wird, sein, in den nächsten zehn Jahren, ist eher Mobilität noch für den höheren Bereich am Anfang. Das heisst, ich wäre jetzt interessierter an BMW und Daimler als an Volkswagen. Also ich hatte gerade schon verloren, aber jetzt gehört ich wieder. Ah, okay. Ja, ist gut. Also ich bin der Meinung, die Elektromobilität, die jetzt den Post abgeht in den nächsten zehn Jahren, würde ich mal schätzen, ist am Anfang zuerst eine Story für teure Autos und nicht für günstige. Und darum würde ich, finde ich jetzt BMW und Daimler interessant. Da, wie man siehst, wächst auch überdurchschnittlich. Das ist ein wichtiger Hinweis. Oder? Also Volkswagen, BMW wächst extrem stark, hoffenbar aufgrund der neuesten Kennzahlen. Da kann ich Aufgabe, bei bin mir und kann schauen, von wann, welchem Datum haben wir äh, Kennzahlen drin. Ja. Und du siehst da, aufgrund vom 30. Juni 2020, aufgrund von dem Reporting-Date, haben wir äh, die Rang berechnet. Und zwar mit dem Markt. Haben wir sie das letzte Mal berechnet haben wir es am 16. Oktober. Also wir haben ganz aktuelle Ränge, wochenalt, mit den aktuellsten Jahresberichtszahlen, also finanziellen Zahlen. Wenn wir fragen, wir, wie kommen wir eigentlich zu diesen Daten? Die kaufen wir ein. Ja, wir, haben, wir, sind, wir lizenzieren die Daten von den grössten Data Providers, Standard Poors und okay. äh, Thomson Reuters. Ja. Ja, ja. Ja, das okay. kaufen wir. Da ja, also sind wir Spezialisten drauf. Das ist, ist übrigens auch ein Geschäft, wo wir das Geld verdienen: das ist mit äh, diesen Daten. Die, die Daten nutzen wir Grosskunden, äh, nutzen für Grosskundenprojekte. Mhm. Das, ist so neben, <lacht> das ist ein bisschen wie ein Nebenschauspielplatz, dass ich sie auch hier brauche, um unsere Methodik zu demonstrieren. Quasi. Ah, okay. ja, ja. Was also entstanden ist das übrigens so, dass ich mir überlege, wie würde ich mein Geld anlegen und ich ja. sehr unzufriedig mit den Möglichkeiten und ich der Meinung bin, dass die Zahlen, die du jetzt da siehst, die ich verwenden ja. würde, verwende, also ich habe bis jetzt 80 Aktie gekauft, ja. dass die Daten sind, die ich brauche, um zu entscheiden. Und darum haben wir das gebaut. Ja, okay. Also es ist jetzt eigentlich rund um die Philosophie, die ich als Ökonom äh, wie man muss Kennzahlen auswerten muss. Ja. Auch als Spezialist, der die Kennzahlen regelmäßig für Grossfirmen auswertet. Und die Grossfirmen sind dann auch Grosskunden bei uns. Also, das, das ah, okay. sind größere Überträge, die wir auch davon haben ah, können. Okay. Ja. Ja, und das ist jetzt mehr so als Hobby, ehrlich gesagt. Äh, es ist immer noch ein Hobby. Es ist jetzt fast zehn Jahre, fast, äh, seitdem ich das mhm. mache. Mhm. Und, ähm, äh, und ich mache es immer noch extrem gern. Aber das war ja. eigentlich die Quelle, gewesen, wie wir auf das gekommen sind. Mhm. Mhm. Ja. Und ich würde jetzt aufgrund von dem, ich muss jetzt langsam wieder etwas kaufen, ich glaube, ich würde aufgrund von dieser auf Situation, die ich jetzt angeschaut habe, ähm, würde ich eher einen Automobilhersteller kaufen als einen Technologiehersteller, weil äh, ich kann auch noch nicht gut in Amerika investieren nur in Ausnahmefällen. Also ich will in Europa investieren. Und ich finde jetzt, der ist für mich jetzt eine spannende Sache, weil ich ja. BMW schon habe. Was ich vielleicht ja. mache, ist, dass ich BMW aufstocke und zusätzlich Timer kaufe. Mhm. Mhm. Ja, ich denke, ich mache das. Und dann bin ich der Meinung, kaufe ich jetzt zwei Firmen, wo wenn man dann merkt, dass Tesla äh, nicht so gut geschützt ist gegen Konkurrenten. Also weißt, äh, Google ist ja super geschützt gegen Konkurrenten. Facebook oh, das ist genial geschützt. oder Die haben denn einen richtigen Waldgarten, Garden nennt man das ja äh, sogar äh, Facebook, oder, wo sich niemand reinlöhnt. Ja. Und deshalb können ähm, richtig abschöpfen, richtig toll abschöpfen. Ich habe gehört, so ein typischer Facebook-Kund bringt äh, 120 Franken Revenue pro Jahr. Oder, der Facebook das ist enorm viel Geld. Mit Technologie, das Betrieb der Plattform, kostet vielleicht zwei, drei Franken. Oder? Also es ist relativ wenig. Und äh, ich bin der Meinung, jetzt, wenn ich jetzt Tesla anschaue, die mittlerweile auch Fantasiebewertung hat, haben die viel, viel weniger Schutz als jetzt so einen Technologieprovider. Ja. Also ich bin der Meinung, wenn du, wenn du äh, äh, ein Elektroauto herstellen bist du nicht, oder kaufen willst, bist du nicht angewiesen, dass das von Tesla kommt. Ja, andersrum. wenn du, das du ein soziales Netzwerk nutzen musst du das nehmen, wo halt Leute drauf sind. Ja. ja. Das ist vom Charakter ein ganz anders. Mm -hmm. Da wird man irgendwann mal merken, kann, ob es, man hat sich da völlig, man hat das völlig falsch eingeschätzt. Und zu dem Zeitpunkt wird Tesla vermutlich auch rufmässig äh, leiden, weil der Aktienpreis wird massiv runtergehen. Und dann wird man sehen, dass eben auch Daimler und BMW spannende Autos auf den Markt bringen in dem Bereich Ja. Das ist so meine Vorstellung. Ja. ja, ich muss sagen, das finde ich eben eigentlich schon gut. Und, und eben auch, wenn du sagst, die, die Datenbasis, die wir haben. Äh, habe ähm, ich schon den Eindruck, das ist äh, eine ein, ein seriöse Sache, von den Daten her. Da hat man sich etwas überlegt und äh, mich interessiert das Thema insgesamt eben eigentlich auch noch. Und darum eigentlich würde ich eigentlich gerne äh, selbstständiger etwas machen, weder das irgendjemandem einfach komplett zu übergeben. Und äh, einfach noch, nur mal schnell einen anderen konkreten Punkt, den man gestern in den Sinn ich wohne in Aargau und ganz zufällig ganz in der Nähe von Dotikon und zum Beispiel ein Blocher sind in Dotikon ES. Da habe ich jetzt das Gefühl, dass das, das ist zwar völlig eine andere Branche ist, aber äh, sag mal, Pharma, Medizin, da finde ich eben auch, ist, ist sicher etwas, wo, wo sehr gute äh, Möglichkeiten gibt. Aber konkret die Dotikon ES. Wenn ich jetzt über über deine Plattform, wie wird dich erfahren zu dem, dann nachher, was müsste ich oder was könnte ich machen? Hast du die überhaupt in deinem dein Portfolio drin oder in deiner Datenbank? Ja, also was ich möchte das in der Regel mache, ist, ähm, ich tue das schnell scheren, wieder, dass du das wieder siehst. Ähm, äh, am einfachsten am schnellsten bist, äh, ist zwar nicht so gut für mich, aber du, du googlest einfach die Conobermat, oder? Ah ja da kommt du die Informationen über, wo ich kann über, ob dort kann, oder und dann ist ja. meistens so bestoben ist, ist dann die Firma aufgeführt, äh, mhm. quasi unsere Research dazu und ähm, da kannst du drauf klicken, da draufklicken. Dann bist du bereits auf der Seite, wo äh, dort kann aufgeführt ist nach unserer Methode. Ah ja, super ja. Genau. Äh, irgendwann, wir zum Bauen von einer dynamischen Seite, wo man dann bei uns suchen kann. Also du kannst auch, könntest auch bei uns da suchen. Es gibt auch ein Suchfeld. Ja. ja da suchen, es geht, geht auch über Google. Ja. Dann hast du es auch hier, oder? Du es Okay. Ja, dann siehst du im Prinzip Dotikon. Ja. Jetzt zur Interpretation. Wenn du eine Firma hast, die wie Dotikon in der Zeitung ist, weil sie es so wahnsinnig gut machen, oder? Das ist, die haben ja bei uns in unserem Ranking das Jahr gewonnen. Äh, ah ja. Ja, das sind die besten. Also, wir machen das so: CEO-Rankings und da haben die Kunden. Und was mhm. wir messen, die CEO-Rankings, das siehst du da unten, das ist, wie stark wachsen die. Oder? Also, was haben die für ein Umsatzwachstum, was haben die für einen Gewinnwachstum und was haben sie für ein Aktienrenditenwachstum? Mhm. Und du siehst eigentlich, dass die überall top sind da 2020, aktuell. Oder? Ja. Und dann, wenn das so aussieht, dass die Performance so gut ist, dann nachher. Ähm, Kommen Sie bei uns in unserem CEO-Ranking äh, zu bestellen. Also, man sieht das auch da: Goldwinner CEO. Man kann da bei den Achievements draufklicken und dann sieht man den Markus Blocher äh, mit seiner History. Oder? Und der hat 2020 oh. überall Goldmedaillen gemacht. Oh, ja. Investment Performance Silbermedaillen. Mhm. Und das kommt, nachher auch, das kommt nachher auch in der äh, Sonntagszeitung. Also, ich glaube, das sollte ich sogar ähm, finden. Unter, ähm, ich nicht, ob ich auf die Publikationen drauf auf der deutschen Seite. Ähm, die besten SEOs, oh, das haben wir noch nicht drauf getan. Ja, also es ist in der Sonntagszeitung. Dann kommt das jeweils, so Genau, sind alles stille Schaffen. das es war 2019. He. 2020, Nein. Ist lustigerweise nicht drauf. Cash hat drüber geschrieben. Ja, aber das Cash ist ja nicht so wichtig. Ähm, mhm. Es ist eigentlich, ist es in der Sonntagszeitung und offenbar, ähm, Offenbar, ich muss noch schauen, ob ich das nicht kann verlinken kann. Das ist, ja, habe ich vergessen. Also gut. Dann, auf jeden Fall, was ich dir noch sagen will, zum Investieren bedeutet, das oft, wenn eine Firma so gut ist, dass man äh, viel zahlt für die Aktie, oder? Dass alle eigentlich die Aktie kaufen wollen. Und da ja. kommen sie bei uns einen tiefen Value-Rang über. Das heisst aber nicht, dass es eine schlechte Aktie ist. Das heisst einfach, es ist eine, wo man viel erwartet. Also man erwartet, ja. dass die DottiCon zu den besten 5% gehört von vergleichbaren Unternehmen. Erwartet ja. da eine sehr rosige Zukunft. Und im Bereich 5, also wenn du nur noch einen value hast von 5, dann sind nur noch 5 Firmen, 5% von den Firmen teurer. Da muss man wirklich sehr, sehr überzeugt sein von der Firma. Ich kann jetzt da zu wenig, ich weiß jetzt zu wenig drüber, Aber ich kann dir noch sagen, wo das herkommt, Value-Metrics, also im Vergleich zum Umsatz gehört es zu der 10% türste Firmen. Im Vergleich zum Gewinn, und das ist jetzt ein Hinweis darauf, dass man Doticon kann kaufen kann, sind sie durchschnittlich bewertet. Mhm. Also Gewinnhöhe äh, im Vergleich zum Umsatz ist der Gewinn viel höher als der Umsatz. Also die Doticon hat eine sehr hohe äh, äh, Wertschöpfung und ähm, kann, kann sich offenbar in ihrer Nische sehr gut verteidigen gegen Konkurrenten. Dadurch ist jetzt der Marktpreis gerechtfertigt, eigentlich aufgrund des Gewinn, was sie erwirtschaftet. Mhm. Obwohl der Aktienpreis wird als relativ hoch angeschaut. Die ja. Summe oder Die Summe wäre Also der Aktienpreis im Vergleich zum Gewinn ist nicht relativ hoch, sondern durchschnittlich. Im Vergleich mhm. zum Umsatz und im Vergleich zu Dividende ist der Aktienpreis hoch. Ah, okay. Und das führt zu einer gesamthaften Bewertung von 5. Ich würde jetzt sagen, wenn man Dotikon so gut kennt, dass man kann beurteilen kann, ob sie Preisdruck bekommen in Zukunft, wo sie heute noch nicht spüren, ähm, dann wäre das ein, ein Argument dagegen. Wenn man aber der Meinung ist, sie wahrscheinlich ihre, ihre, ihre Pricing-Power aufrechterhalten, dann ist Dotikon eine, eine Aktie, die durchschnittlich bewertet ist. Mhm. Weil am Schluss ist der Gewinn am wichtigsten. Ja. Okay. Also so tun ich die, die rang interpretieren. interpretiere ja. oder indem ich äh, mir überlege sind die Annahmen äh, wo da drin sind in der Bewertung also ist die Bewertung im Vergleich zum Umsatz zum Gewinn oder zum investierten Kapital oder zu Dividenden ist die vernünftig oder nicht dann überlege ich mir kann das so bleiben oder wird das vielleicht sogar besser mhm. ähm, dann nachher, äh, ist das ein guter Grund zum äh, investieren ja. Ich habe jetzt zum Beispiel noch, ein Twitch ich das zeigen. Also gut, ich dir das noch mal zeigen? Das wäre jetzt Deiner. dann geht es zu der Value Matrix, oder? Jetzt siehst du die daimler Value Matrix hier am Schluss. Also Deiner ist im Vergleich zum Umsatz günstiger bewertet im Vergleich zum Kapital durchschnittlich bewertet und hat eine sehr hohe Dividende. Also im Vergleich mhm. zu Dividenden ist sie sehr günstig bewertet. Ja. Das heißt, der einzige Grund, warum sie momentan nicht höher sind im Value gesamthaft, ist, dass sie momentan nicht so viel Gewinn machen. Mhm. Und ich würde sagen, das erwarte ich von einer Firma, die in der Krise ist und sich muss neu orientieren muss. Mhm. In, in dieser Phase kann sie keine großen Gewinn zeigen. Das heißt, sie wird immer teuer aussehen im Vergleich zum Gewinn. Mhm, mhm. Wenn es ja, ja. billig ist im Vergleich zum Umsatz ist oder im Hinblick zum Kapital ist das schon wieder ein bessere Grund zu investieren mhm, mhm. also ich denke um den optimalen Nutzen zu ziehen aus deiner Plattform ist schon sehr wichtig dass man genau weiß wie man eben auch das da richtig tut interpretieren Genau, für das habe ich die Mittags-Zoom-Meetings, dass man da kann, äh, im Prinzip auch, kann seine Aktien zeigen kann. Und da kann ich im Prinzip erzählen, wie ich das interpretiere. Und dann ah, okay. geht es nicht länger als zwei, drei Mal und dann weiß ich, was ich Aha. sagen würde. Ja, ja. Das ist eigentlich die Idee, oder? Ah, okay. Ja, das ist die Idee. Ja, das ist gut, ja. ja. Das ist alles äh, ohne Kosten. Ja, jetzt, das ist, ja, das ist jetzt am Anfang auch mal ein bisschen zu hören, was die Leute dazu sagen. Mhm. Ähm, es hat, ja, das ist, das ist immer noch mein Hobby. <lacht> mhm. also das heißt, das geht noch nicht so lange jetzt. Also, ähm, Zoom-Meeting gibt es seit der Pandemie. Haben wir haben angefangen mit Zoom. Aha. Vorher haben wir das nicht gemacht. Das war die Idee, dass man sich trifft in einer Bar. Ich habe dazu auch schon Piloten gemacht. Und vor dem habe ich einfach ähm, erzählt, was ich mache, damit man auf, aufgrund von diesen Videos kann lernen kann, wie, wie man das macht. Ja. Ja. Okay. Das mache ich schon seit fünf Jahren. Da gibt es viele Leute, die äh, die Videos gelesen haben, jetzt so auch wie du, und die dann mit der Zeit gelernt haben, wie sie mhm. können, äh, selber Geld investieren können. Mhm. Mhm. Ja. Ja, das klingt gut, ja. Ja, und sonst, äh, du kommst einfach dazu. Ich, ich werde es in Zukunft abwechseln, zwischen Freitagmittag und Freitagabend. Ja. Manchmal geht es besser am Abend, manchmal besser am Mittwoch. Mittag. Okay. Und da kannst du einfach kommen, da können wir konkret am besten Kunst dann gerade mit Ideen. Oder ja, sagen. ja, das würde mich jetzt interessieren. Und was ich sowieso am wärmsten empfehle, ist, wenn du einfach da fängst mit wenig Geld. Weißt du, dass ja. mit tut? Du kannst sagen, nach einem Jahr, sagen, du ich jetzt fünf Aktien gekauft, und das geht mir so oft, ja. wie es jetzt abgeht. Ja. Und es und hat nicht viel gekostet, oder? Es hat ja. viel Gebühren gekostet, weil die Gebühren kosten, wie der Rendite hast du ja auf diesen Aktien. Das würde dann jemand anders tun und abgehen. Also, äh, äh, das empfehle ich eigentlich, dass man einfach langsam anfängt. Mhm. Und eben, die Grundidee ist ja schon, dass man da nicht irgendwie äh, Daytrading macht, sondern dass man eigentlich, wenn man etwas kauft, dass man das äh, langfristig hält, oder? Ja, genau. Also, äh, ich hasse trade Also, muss ich noch sagen, dass ich äh, das Boot habe, will ich kann... Ähm, Aktien gekauft, äh, werden dort kommen, erste Internetblase, haben viel Geld verloren, bin auf Indexfonds ausgewichen und habe dann im Verlauf der Zeit gemerkt, dass die Indexfonds ja gar nicht das sind, was ich meine, sind sie, also, da ist ein ganz anderes Zeug drin, als das, was ich eigentlich erwartet habe, drin sein und haben dann ähm, beschlossen eigentlich, dass ich lieber wette, direkt investieren und haben das System gebaut. Aber ich habe keine Lust zu investieren. Ich habe mich praktisch nicht vorbereitet auf das Meeting jetzt, sondern die Idee ist ein bisschen von meinem Sohn gekommen. <lacht>, der gesagt hat er hat Dimer gekauft. Und äh, dann habe ich gefunden, jetzt schaue ich das mal an, ich das auch kaufen. Und ich gebe nicht mehr Zeit aus, als die, die ich jetzt brauche, um das mit dir zu diskutieren, um zu entscheiden, die Aktie zu kaufen. Sondern ja. ich gehe jetzt nachher an, ich mich in mein System und ich kaufe die BMW-Aktien vermutlich stocklich auf. Und Daimler kaufe ich vermutlich auch. Und dann ist ja. das erledigt und dann schaue ich das nicht mehr an. Ja. Ja, dann ja. schaue ich das an. Also, ich, ich, das ist nicht mein Hobby, oder? Also, ich programmiere gerne, ich mache gerne Finanzanalyse, ich kann das Privatleben. Äh, ja. Aktien traden am Markt finde ich äh, mega dumm, persönlich. Ja. ist ja. also einfach langweilig. Also, es gibt Leute, die finden ja. das faszinierend und ich finde es langweilig. Ja. Aber ich habe gemerkt, dass man mit einer Stunde pro Monat, grösser ordentlich, eigentlich gut kann ein Portfolio bewirtschaften mhm, mh. Und ich habe dann auch gemerkt, dass das eigentlich mehr Spaß macht, als ich gedacht habe. Ja. ja ich, habe jetzt, ich habe jetzt Freude daran, bin ich bin mit dem Käufer daheim. Ich finde das mega spannend. Oder? Ich ja. habe CS und UBS gekauft im Frühling. Oder? Die sind so billig. Gewesen und ich habe gefunden, mhm. sie haben so gut gemacht in der Pandemie. Sie haben das so gut gemacht, also das mich ja. so überzeugt. Ich habe die gekauft, das war mega froh, dass das jetzt alles umgegangen ist, das halbe ja. Jahr. Oder? Aber genau, was ich da verdient habe und eben ich sie selber gekauft, das schaue ich nicht an. Wie die ja. Ja. ja, ja. Da habe ich noch ein paar andere UBS-Aktien in einem Depot, die sind leider mit einem Einstandspreis von etwa 70 Franken. Immer noch. Ja, die, die habe ich auch noch. Ich, meine, meine Frau hat für die UBS geschaffen. Ja, ich eben auch. <lacht> ja, die haben wir auch gehabt, aber die haben wir dann irgendwann mal müssen, einfach die haben wir uns trennt. Aber also die ja, haben wir ein paar okay. Jahre keine gehabt und jetzt sind ja. die UBS-Aktion jetzt wieder gekauft im, im, im, im März, oder? Mhm, mhm, okay. Das hat wirklich Spaß gemacht, das war ein ganz anderes Gefühl als vorher. Ja, da glaube ich, ja. Mhm. ja. Okay. Gut, Hans, war Also war interessant. Ja. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Investieren und ich hoffe, ich höre dich wieder mal da. Ja, ja super, vielen Dank. Okay, bis bald. Danke, Gerard. Ciao, Hermann Messi. Tschüss.